Hallo und herzlich willkommen zur Zombie-Apokalypse. Wir haben Besuch bekommen, wir sind jetzt zu dritt. Oh. Jawohl! und ich möchte oh. euch die Angel vorstellen. Chili kennt Hallo. er ja schon und Angel möchte gerne mit dabei sein und wir wollen, dass sie dabei ist. Wir freuen uns, dass du da bist, Angel. Möchtest du ein bisschen was über dich erzählen? Herzlich willkommen. Ja, hallo Lilly, hallo <lacht> Chili. Bei euch zu sein? Ja, was soll ich denn mal erzählen? Ja, gefühlt bin ich äh, 100 Jahre alt und äh, zocke schon längere Zeit Seven Days to Die. Ich weiß nicht, ob ich den Kanal hier nennen darf, wo ich eigentlich auch mit zocke. Ja, äh, ja natürlich, natürlich. also mein, meine Stimmt, ihr zockt ja jetzt auch dabei mit Das ist der Jinx Play. Vielleicht, vielleicht kannst der mal bei dieser Folge seinen, seinen Link von seinem Kanal mit runterpappen, einmal so, dass die Zuschauer vielleicht, wenn sie mögen, mal rüber gucken und dann, ja. Ja, würde ich sogar glatt tun. Ja, ja, ja. weil ich brauche bestimmt nochmal Hilfe. <lacht> genau, wir helfen uns gegenseitig. Nee, ansonsten, verliebt. Verlobt und bald verheiratet, noch keine Kinder, aber zwei Katzis und, ja, ein großes Haus, einen kleinen Garten und, wenn es geht, zocken, zocken, zocken, was das Zeug Ja, schön. <lacht> ja, das ich freue mich zu. jetzt so. Gut? Sehr gut. Mhm. So, ja. dann, dann habe ich ganz viele Fragen zu dieser komischen äh, Mod hier, unter anderem dieses... Was aussieht wie so ein Klemmbrett? was ist das? Wie funktioniert das? Was mache ich damit? Und ja, erklärt mal. Ich habe es okay. in der Hand. Okay, ich werde es versuchen. Also du hast es im, <lacht> du musst es unten am Gürtel, wenn du es im Gürtel hast, mhm. einmal anklicken. Hab ich. Was steht dann da? Nee. Äh, Class äh, Selection, glaube ich. Ne? Genau, Rezept oder fallen lassen. Genau, dann gehst du mal auf Class Selection, auf Rezept. Mhm. Dann müsste der dir jetzt so eine ganze Liste aufmachen. Genau. Genau, mit Klassen. Da kannst du dir dann jetzt aussuchen, ob du ein Mina, also ein Mina sein willst, ein Bilder. Überlebender, genau ein Jäger. Ja, ich baue gerne. Du baust dann machst gerne. Du machst Bilder. Das ist sehr genau. gut. Ja, gut genau. <lacht> genau. Dann klickst okay, du das an. Ja. Auf Fertigen mache ich und los geht's. Ja, das habe ich so ein Köfferchen. Okay, den ziehst du jetzt bitte auch in den Gürtel. Habe ich, der ist angeklickt. Mhm. Und jetzt musst du den bitte abstellen, den, den Koffer. Auf den Boden. Egal genau. wohin, ja? ja Einfach den fallen den lassen, hin, sozusagen. Ist. Äh, jetzt da, wo ich stehe, lasse ich ihn fallen. Nö, nee, fallen nicht fallen lassen, hinstellen. Auf den Boden, Ach, wie ein Schlafsack. Genau, setzen wir den Schlafsack. Ah, okay. habe ich mich falsch ausgedrückt, Entschuldigung. <lacht> nix, nix. Ah, okay. Ah, der sieht ja cool aus. Gut, stelle ich mal deine Ecke, da stört kein... Das stört eh keinen, ist egal, wo du den hinstellst. So, da ist er. Schick dir. Hier Nicht. in der Ecke. Genau, und jetzt kannst du den, glaube ich, ähm... Oh, warte mal, was musst du da jetzt? E oder R musst du drücken? E von beiden. E, e drücken. Um ja, so, jetzt wieder aufgehen. Oh. Ne, dann musst du r drücken. Setz ihn bitte okay. hin. Entschuldigung. Alle, kein Problem. Ja, alle Dinge sind. So, jetzt müsste der, wenn du r gedrückt hast, aufgeschlossen sein. Locket steht da. dann nimmst du den Schlüssel. Den müsstest du auch im Inventar haben. Ach ja. Ah oh, ja, genau. Da war ja was mit dem Schlüssel. Den nimmst du in die Hand und dann klickst du auf den Koffer drauf. Äh, ich glaube, ich bin blind. Ich habe ja. keinen Schlüssel. Nicht? Du hast keinen Schlüssel? Ich habe es seltsamerweise hier oben drinnen der Truhe, da liegt nämlich ein Schlüssel, ein Klaas-Key. Ja, dann, Probier ja, dann mal, ob, ist ob dann ist der Schlüssel. Rechts oben über dem Lagerfeuer oder was? Ja, genau da. Ähm, ähm, ähm Ah, da, Klaas-Key. Genau. Eins. Na, und, denn, den, und den legst du jetzt bitte in deinen Gürtel und ist, klickst den an? Hm? Ja. Gut, und, und jetzt musstest du, glaube ich, R drücken. Oder einfach mit dem Schlüssel so Rechtsklick auf den Koffer. Ja, genau, Rechtsklick auf den Koffer. Und jetzt steht da äh, Bilder neu. Äh, genau. Ja, mhm. genau. Durchsuche, Glas Bilder neu mit E. Ja. Oh Gott, so viele Inven Möglichkeiten habe ich gerne, das alles aufzunehmen. Mein Inventar ist ja voll. Ah! Ja, dann das mach dich erstmal leer. Das sind alles deine Sachen. Ja, du kriegst gleich mal Bilder Sachen Pra ah, okay, praktische Dinge ich, am Anfang. <lacht> da muss ich mich uh. irgendwo hin ausrümpeln. Ähm, ja, gut. Äh, du schmeiß einfach irgendwo hin. Ich schmeiß das jetzt hier erstmal in diese Essen alles rein, das meiste, weil, ähm, ja. So. Ach, ich gehe da schon mal ein bisschen raus, oder? Oh mhm. ja, ich komme gleich mit, Chili. Wenig Blöde. okay, ach, ich freue mich schon drauf, wenn ich euch euer Haus unser Haus dann schick machen kann. Unser Unterkunft, ich stelle gerade schon mal ganz fleißig die Ton hier. Okay, das hat man nämlich gleich am Anfang als meine. Also, du kennst mich, ich bin der Butler. Ja. Chili ist die Medizinerin. Also, unsere gute Fee. Gut. <lacht> Aber nicht so gut. Ja, die evil -Fee halt, weiß ich ja. Äh, mein Säckchen ist hier weg. Jetzt komme ich hier nicht nee. rein. Jetzt. Als ich evil. rausgegangen bin, ist hier so ein Sack gewesen. So ein Schrucksack in der Ecke und der ist jetzt weg. Ja? Nee, ne? Das kann Doch. ja wohl nicht wahr sein. Oh, nicht doch. Nein. Oder hat jemand den aus Versehen von euch aufgenommen? Nein. Nein. Ich werde mich hüten. Ach, ernsthaft? Wieso ist er denn verschwunden? Keine Ahnung. Das ist schade. Ja, was machen wir denn jetzt? Keine Ahnung. Weil so eine Class-Selection findest du, glaube ich, nicht mehr. Mm -mm. Aber du ah. bist jetzt Bilder, oder? Ist, ist bei dir irgendwie. Wird da was angezeigt? Warte mal. Wo sieht man das? Bei Skills mal zum frag. Beispiel. Aber ich. Ich glaube, damit hat es nichts zu tun. Chili, das ist dein, dein Thema. Ich kenne mich doch da auch nicht so gut aus. Ne, nicht wirklich. Genau. Einmal abstellen. Einmal Schlüssel. Komm her. Schließ, schließ, schließ. Komm her. Rechtsklick. So. Reingucken. Und... Ja, alles nehmen. Puh, gerade so. Gerade so reingepasst. Wunderbar! Schön. Ah, so. oh, eine Werkbank! Juhu! Oh, schön. Super. Wo oh, soll ich die... Ich hätte noch braucht, gleich am Anfang. <lacht> soll ich die gleich aufstellen oder noch warten? Mm, wir haben eine hier. Ich denke, die könnten wir in die andere Basis mitnehmen. Okay. Weil wir sind jetzt gerade in der Stadt und wollten eigentlich Crack a Book ähm, leer machen. Mhm. Aber dann kamst du und wir wollten dich abholen. <lacht> oh. Können wir ja gleich zusammen gehen. Ja, so, ja. So, ich Ja. So. Äh, ich muss mich dann aber noch ausleeren, noch mal gucken, was kann ich denn jetzt davon gebrauchen und was nicht. Hm. Ich guck gerade, was wir zu essen mitnehmen könnten. Oh ja, das wäre genug, genug zu essen und zu trinken. Also ich glaube nicht, dass ich genug habe. Ich habe zwei so, wie heißen die? Dann meets du habe ich. Eins, Ach, eins habe ich sind, noch. Die sind, ja, die sind gut. Die helfen ja schon mal viel. Ja, mein, mein Hunger ist auch zu 100 Prozent so. voll. Cool. Haben wir Angel schon ausgestattet mit Wasser und allem? Ja, 34 mal Wasser, einmal Kaffee. Also. Ah, Die nächsten Stimmt, genau. paar Minuten Comic über die Runden. <lacht> genau, wir hatten ja Kaffee mitgebracht. Ja, ja. Ohne Kaffee, die genau. Ja, dazu muss ich sagen, die letzte Aufnahme ist uns leider misslungen und wir mussten noch einmal hier jetzt neu beginnen. Oh. Deswegen. So, jetzt gucke ich gerade mal. Es gilt mhm. einer von euch eventuell auf Waffen oder so. Ja, ich wir skill eigentlich gerade mhm. alles irgendwie. Genau, wir haben so ein bisschen, weil wir uns beide nicht so mit einem Mod haben wir einfach so ein bisschen wild erstmal rumgeskillt. Okay. Das Blöde ist, du kannst ja auch jetzt wie beim normalen Spiel zum Beispiel den Holzbogen nicht sofort herstellen, du musst den erst skillen. Hm. Ja. Ja, sonst würde ich meine Lernpunkte auch ein bisschen in Waffen in der Hinsicht machen, wegen... Äh, Waffen auseinanderbauen und äh, zusammen, also die Teile zusammenpacken, aufwerten und sowas, vielleicht eventuell noch in die Richtung. Klar, das passt gut, weil ich mal. auf Werkzeug gehe. Super, wunderbar. Gut. Ich sehe, ihr versteht euch. <lacht> ja, so ja, ist also gut, wenn, wenn jeder ein bisschen was anderes macht, dann haben wir alles. Ja, klar. Okay. Hm. Habt ihr jetzt irgendwo eine Vorstellung, wo wir unser Hauptbase irgendwann mal machen wollen oder. Oh, einfach auf gut Glück irgendwo was suchen. Also wir suchen immer noch weiter. Wir wollten eigentlich gerne einen Knast haben. <lacht> also so, so mit Wachtürmen und innen drin im Hof einen Garten und so. Hm? Das wäre schon ein Traum irgendwie. Aber dies hier, ja. das wird auch ein Teilbase, das ist unser Landhaus. Wollte gerade sagen, so eine Zwischenbase zum... zum Ausruhen und so. Im, im Grunde genommen machen wir es ähnlich wie ihr. Also wir gehen in die Städte, bauen uns so eine Behelfspace, wo wir dann Aha. alles lagern und dann nehmen wir halt das Wichtige Bit Im, genau. Im Moment bringen wir es hierher. Dass man überall ein Bettchen hat zum Schlafen und gut ist. Genau. Dann würde ich die Werkbank eventuell noch hier lassen. Ja, oder mitnehmen, weil so in, in einer Behelfs-Base mhm. könnte man, weil die Stadt ist ziemlich groß, ich denke, da werden wir noch eine Weile bleiben. Okay. Vielleicht ist da auch so ein, so ein Armeegebäude, wo wir das machen können. Mhm. Unsere unser Basis, Chili. Was hältst du davon? Mhm. mhm. Das wäre auch eine gute Idee. Mal auf der Karte gucken. Habt ihr random -Gem oder. Ja. Ja. ja. Feste Karte. Okay. Ja. Na Naja, gut. Ist noch nicht viel zu sehen bei mir. Aber das ändern wir jetzt. So. Von äh, mir aus könnten wir loslegen. Okay, ja, von mir aus noch nicht ganz. Ich koche äh, Ein bisschen Essen. Ich pack mal Essen und trinken ein, was wir brauchen. Ein bisschen ja. Luka-Saft. Ich habe ganz viel zu trinken. Dann habe ich die ganzen Suppen eingepackt. Was äh, ja. sind noch Konserven mit Wasser? Cool. Ach, okay, ich ich nehme mal ein einrichten. bisschen Tee mit. Genau. Für Tee schadet nicht. Genau. Oh, das Federn. Schadet, Guck juckern. mal, wie viele Federn wir hier haben. Und Federn und Pfeilspitzen. Ich habe auch noch vier Federn, also wenn du so möchtest. Ja, wir haben jetzt hier 2500, 1000, 1.517 Federn. Die nehme ich ja wohl mal mit, ne? Holz. Holz, Holz, Holz. Das brauchen wir eigentlich nicht. Ähm, wer, spielt denn, wer spielt denn mit welchem Bogen? Wer nimmt denn Weil ich wollte jetzt ein bisschen Pfeile und Bolzen herstellen. Ähm, ihr hattet ja gesagt, die Armbrust lädt schneller nach als der äh, normale Bogen, oder? Habe ich da jetzt was falsch verstanden? Also ich finde, die. du kannst es gleich gerne ausprobieren. Ich glaube, du hast beides gekriegt von uns, ne? Ja. Einmal, einmal. Ich persönlich mag die Armbrust, ich liebe sie, weil die hat, die kann auch drei Schuss gleichzeitig abfeuern, bis die nachlädt. Ah, das ist gut. No? Ah, ja, gut, tagsüber, wenn jetzt keine Gefährlichen kommen, gehe ich gerne mit Mach Messer oder Machete und so. äh, äh, Warte mal, haben wir sowas für dich? Machete, ich hab ein Messer. haben wir, wir glaube ich noch nicht rausgefunden, wie das geht. Oh, Messer habe ich schon. Okay. Hattest du mich mit ausgestattet? Hör mal, Lilly, ich glaube, unter Klingenwaffen kann das... Warte mal, ich gucke mal eben. Klingenwaffen. Ja, bei Klingenwaffen Level 3 ähm, entsperrt das die Machete. Äh, ja, bei Level 3, okay. 30. Ach, 30. Ich könnte, oder... Also, ich, ich habe jetzt die Machete nicht mal. Butcher Knife? Ich sehe keine Machete. Dann kannst du die machen, wahrscheinlich nur. Nee, nee, nee, nee, nee. Du ähm, geh mal auf deines, in deine Skillliste. Mhm. Zweite Seite. Zweite Seite. Zwei Gebäude. Nein, auf deine äh, Skillliste. Ja. Ja. Zweite Seite. Ja. Unter dem Blacksmith hast du Klingenwaffen. Da habe ich schon 31. Dann müsstest du die Machete theoretisch herstellen können. Oder warte mal, oder ist da wieder irgendwas mit. Werkzeuge fallen, Waffen. Äh, das ist jetzt Gildes, Also, ich gucke gerade unsere Munition, Waffen und sehe hier keine Machete. Machete, gibt's. Toolhead Blade, Skinning Knife kann ich, Butcher Knife, Scrap item? Machete, musst du in der Werkbank machen. Ja, du brauchst aber erst das Toolhead Blade. Das muss. Niffl Blade, genau. Dann müssen wir das denn? Ist wahrscheinlich so eine Klinge. Genau, du musst die Klinge musst du in der Schmiede herstellen und dann die Machete an der Werkbank zusammensetzen. Ach du Scheiße. Ja, das ist ein bisschen kompliziert. Mhm. Na ja, learning by doing, ne? Genau. Blade. Blade, Blade. Toilet, Blade. genau. <lacht> okay. Was brauche ich? Iron Blade? Nicht Blade. Blade. <lacht> Blade. <lacht> Nee, das ist Tool Head Knife Blade. Wie hieß das? Nur Blade. B-L-A-D-E. Hat... Nö, nee, habe ich nicht. Okay. Ich komme noch nicht ganz mit den Skill-Punkten dran. Ne? Nee. Kann man Kann mit ich den noch necken? nicht. Oder, warte, warte, warte mal. Darf ich mal in die Schmiede gucken? Ob ich das schon kann? Aber ich glaube nicht. Toolhead Blade. Ich könnte das, warte mal, fertigen 40 Sekunden. Aber ich denke nicht, dass ich die zusammensetzen kann. Warte, ich gucke noch mal unter machete was man Und bräuchte es dafür Holz. Ach, jetzt? Ich könnte es auch herstellen. Ich habe nur nicht in die Schmiede geguckt, Menno. Leder und Wettstein. Warte mal, Holz habe ich jetzt... Holz, Leder und Wettstein. Wettstein habe ja. ich im Inventar. Holz okay. auch, aber Leder okay. fehlt noch. Warte. So, jetzt. Angel, brauchst du noch irgendwas? Ähm, so? habt ihr schon eine Art Brustpanzerung oder sowas lernen können oder herstellen können? Oder, <lacht> oder <lacht> hab, ja, habt genau. ihr eure normalen äh, Ponchos um oder sowas da. Eure normale äh, Kleidung. Ich könnte... Als Eisenstiefel, als Eisenbeinschienen und sowas könnte ich jetzt gillen. Okay. Ansonsten nehme ich das auch gerne mit dann auf meine Kappe. Mir ist das egal. Rüstungsschmied, Level 3. Und so, ich kann eine fertigen, Leute. Super! <laughs> Na dann, schief.